Wir haben uns äh, nach der letzten Veranstaltung schon entschieden gehabt, wir machen das, und, also wir machen das nochmal und äh, das Tolle bei der ganzen Sache war, dass dieses Jahr auch der Teil Brandbekämpfung mehr mitgefordert wurde, weil hier mit Spaß und trotzdem einem gewissen Ernst und einem gewissen Sinn Feuerwehrtätigkeiten trainiert werden. Ja, also wir haben eine wir ja Freiwillige Feuerwehr und haben praktisch nur Abendszeit neben unserer unserer hauptberuflichen Tätigkeit und da ist einmal ein ganzer Tag eigentlich nur das Feuerwehrleben zu praktizieren einfach sehr sinnvoll, weil man einfach ja, viel mehr lernen kann.